Pensionskasse, BVG, berufliche Vorsorge, zweite Säule. Hä? Was? Aber keine Angst, wir erklären es hier in dem Video. Wir sind wieder, Jonas und Carmen, mit einem weiteren Erklärvideo zu der Altersvorsorge. Also, es gibt drei Säulen, mit denen wir unsere Altersvorsorge organisieren. Die Idee dahinter ist, dass wenn wir mal richtig alt sind, nicht mehr arbeiten, aber uns immer noch gönnen und unser Leben geniessen dass wir immer noch genügend Geld auf der Seite haben. Und in diesem Video geht es um die zweite Säule, die sogenannte berufliche Vorsorge. Sie wird im BVG im Gesetz für die berufliche Vorsorge geregelt. Die Säule wird mittels einem Kapitaldeckungsverfahren finanziert. Das heisst, das, was dir heute von deinem Lohn abgezogen wird, sparst du direkt für dich. Auch dein Arbeitgeber muss mindestens den gleichen Betrag für dich einzahlen. Aber woher geht das Geld eigentlich? Das wird in Pensionskassen eingezahlt. Eine von deinem Arbeitgeber ausgewählte, unabhängige Einrichtung. Das Geld, das du in die zweite Säule einzahlen wird für dich angelegt. Auch wenn du einen Jobwechsel hast, zum Beispiel, nimmst du das Geld direkt in den neuen Job dann mit. Und wenn du dann mal alt wirst und in die Rente kommst, wird das dir wie ein Lohn ausbezahlt. Über die zweite Säule wird heutzutage ganz viel diskutiert. Aber wieso? Wir leben immer länger und arbeiten auch ganz anders als unsere Eltern. Und aus diesem Grund müssen wir die berufliche Vorsorge anpassen. dann wir dürfen ab 18 mitreden und mitbestimmen. Und das, was heutzutage in der Politik diskutiert und auch entschieden wird, das ist dann für morgen für uns ganz wichtig. So, das war's mit der zweiten Säule. Wenn du noch mehr über die anderen beiden Säulen möchtest erfahren möchtest, dann zieh dir unbedingt unsere anderen Videos an.